Was ist die Sensebox? Die Sensebox ist ein Baukasten für eine Umweltdatenmessstation und viele weitere Elektronikprojekte. Sie besteht aus einem Minicomputer und verschiedenen Sensoren, die Werte messen und zum Beispiel über WLAN ins Internet übertragen. Durch einen Batterieanschluss kann sie auch mobil betrieben werden. Die Sensebox kann in verschiedensten Lehr-Lern-Situationen selbst aufgebaut und programmiert werden. Für die Umweltdatenmessstation und viele andere Projekte gibt es online auf sensebox.de detaillierte Anleitungen und fertige Programme. Die Sensebox basiert auf dem verbreiteten Arduino-Mikrocontroller-System. Deshalb kann der Bausatz auch für unendlich viele DIY-Maker-Projekte genutzt werden, bis hin zu Robotersteuerungen. Welche Daten können erhoben werden? In der Box enthalten sind die Sensoren für die Umweltdatenmessstation. Sie messen Temperatur, Luftdruck und Licht- und UV-Strahlung. Die Umweltdaten können auch über das Internet mit anderen Forscherinnen geteilt werden. Dazu kann sich die Sensebox mit der OpenSense-Map verbinden, die für jeden Messstandort die aktuellen und vergangenen Werte anzeigt. Außerdem gibt es einen Schall- und einen Distanzsensor. Damit kann man mit sehr wenig Aufwand zum Beispiel einen Verkehrszähler entwickeln. Wo findet man weitere Infos? Auf Sensebox.de gibt es ausführliche Online-Bücher. Hier wird erklärt, wie man die Einzelteile aufbaut, wie man die Sensebox an einen Computer anschließt und die Software installiert, mit der man die Sensebox programmiert. Dann kann man die vielen Projektideen nachbauen oder man denkt sich eigene Projekte aus. Wer noch keine Programmiererfahrung hat, kann außerdem die Blockly-Umgebung nutzen. Hier kann man aus Puzzleteilen ein Programm zusammenbauen und dies dann auf die Sensebox laden.